So, Phil, der nächste ist nicht alarmkritisch, das heißt, gib du mir Bescheid, wenn alle Leute soweit sind. Ja, gib mir schon mal das Briefing. Ähm, ja, Marathine. es wurde gemeldet, dass ähm, die Zufahrtsstraße zur Mine, und da gibt's nur eine Anständige, dass die, ähm, dass dort Leute das sich an der Straße, der Straße zu schaffen machen, positiv auf alle Drogen getestet wurden. Ähm, die Beschreibung, der nehmen wir nach, dass die wahrscheinlich ja, Minen gelegt haben, haben, um die, die, die reinigen, Minenfahrzeuge und die äh, LKWs, die Sachen an und ab transportieren, an der Passage zu, zu hindern. Da wäre der Wunsch, dass das ihr das dort mal nach dem Rechten roh, seht. Es wurde von bewaffneten ja. Leuten berichtet, die da was machen. <lacht> wenn und wenn testen, ihr eine Barrikade wenn findet wenn und Minen findet, ja. bitte die ähm, entschärfen und vom Platz verbringen. Okay, die Minen sind auf der Straße, richtig. Außerhalb der Straße ist nichts. Wie, man hat uns gesagt, die Minen wären ähm, an einer Barrikade oder Engstelle, da hätten Leute irgendwie sich so gebückt Sachen aus dem Rucksack gelegt und dann an irgendeinem Metallkasten rumgefummelt. Eventuell sind es auch Sprengladungen, können wir nicht sagen. Irgendwas mit Barrikaden und irgendwelchen Metallkasten, wo Leute mit den Fingern rumfummeln. Wir schließen daraus, dass das Minen sind. Brauchen wir Minensucher äh, oder sind sie ausgeschlossen bei dieser Barrikade? Ja. Äh, nehmt sie bitte mal lieber mit, okay. in der Equipment-Kiste sind genügend drin. So verstanden, dann gehen wir auch noch den umliegenden 30 Meter nochmal durch. Was? Ja, einfach die Engstellen mal abschauen, ob ihr irgendwelche Barrikaden findet oder so. So verstanden. Gut, Phil. Jo. Bravo ist jetzt vollständig. Nice. So, hört her Leute, hört her Leute. Und zwar, geht auf die Karte, hier ist die Straße. Hier gibt es Ruckers, hier äh, gibt es Leute, die Barrikaden aufbauen und scheinbar auch Minen legen. Das heißt, bitte äh, Alpha Bravo, einer von den Springern wird jetzt Minensucher. Und zwar wird das jetzt so ablaufen, äh, dass Alpha landen wird und von hier Overwatch bieten wird, während Bravo der Straße entlang suchen geht. Also wir erwarten Oh! Entschuldigung! Hey. Das kann auch nur Alpha passieren. Hast du wieder Benzin auf dich zugedreht? Leute! Leute! Bei der Barrikade, Umkreis, sagen wir mal 50 Meter, bitte mit dem äh, Minensuchgerät rangehen. Weißt du was? Äh, bravo, deine beiden Springer machen suche Außer. Äh, hier... Ich wollte das. Ja, machen wir gucken gleich, ja? Okay, wenn ihr eine zu wenig habt, dann gebe ich euch einen von meinen Leuten oder ihr macht nur einen Minesucher, das müsst ihr wissen. Alpha das wird Overwatch, mal. Overwatch bieten. Okay. Äh, sind das nur irgendwelche Verrückten, die das machen, oder sind das auch bewaffnete? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine AK irgendwo im Kofferraum haben. Also bewaffnet. Also erstmal den Kofferraum leer machen, da haben wir keine Probleme. Genau. Das heißt, wir machen das so: Alpha landet, baut die, äh, baut die Sicherung auf. Bravo, äh, sobald der Alpha Heli weg ist, landet der Alpha. Sorry, äh, okay. sobald der Alpha Heli weg ist, landet Bravo und zirkelt hier so rum und geht der Straße entlang. Alles seid, klar. seid ruhig offen, zeigt euch, dass ihr hier seid. Äh, wir, wir sichern euch. Uh, falls es hart auf Harkon natürlicherweise schießt auf alles was bewaffnet ist. Gut, machen wir doch. So. Aber nicht auf, auf ich hätte gern äh, besetzter Heli in zwei Minuten. Arbeit geht ja, sicher wieder. Soweit verstanden. Bravo! Jo! Wir sind abgesetzt. Warten mal, Wolf! Macht weiter mit eurer Mission! Verstanden! Egel 2, Egel 1, folgt dir! Jo, ich fliege erstmal. FYI Bravo, wir haben einzelne Streuder noch auf eurer linken Seite. Soweit verstanden, wir beginnen auch jetzt mit dem Vorhaben. Entendu. Lied schon, Bravo. Hoi. Wir haben zwischen den beiden Baumstämmen auf der Straße äh, mehr als sechs Minen. Ey, ja, mein Team, du warst dich schon da oben. Ja, doch. I don't want. Guck mal deine Leute, Bravo, die ziemlich weit vorne sind. Ob da noch potenziell was für äh, Minen ist oder ob wir nach Hause können? Alpha Lead, ihr habt Technical aus Südosten. Kommt die Straße runter. Korrektur, zwei Nichols. Bravo. Wir haben noch weitere Bienen Oh, ihr kriegt ein Fahrzeug in, in euren Arsch rein. Einfach von wo? Straße, woher gekommen seid. Hi Bernhard, ich. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber. Hi, wenn... hi. Okay, ich, ich dachte es schon. Ich war vorhin schon mal kurz da, aber. Naja. So. Eagle, wenn ihr könnt, schaut, ob ihr noch fahrende Techniker seht. Oh, den habe ich nicht mal abgeschossen, den Paul. Oha. Wer hat den denn abgeschossen? Da war doch nichts mehr. Bravo, wie geht's euch? Uns geht's super. Wir haben gleich eine Feindkontakte äh, Richtung Osten. Holy shit. So verstanden, sobald wir, hin, wir uns hier nicht. sicher fühlen, versucht wir zu denken. Keine Ahnung, was das war. Steffen das ist noch da. Wir hatten einen Verein, so Kontakt, der auch zu war vom Osten. Weitere ist nichts, bin nicht bekannt. Okay. okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ups. Wir haben jetzt mal ein paar Sprengladungen, die hier in den Fahrzeugen hochgehen. Nicht von Ja, hört. hört. Wir haben jetzt äh, die Straße äh, weiterhin gesichert. Ähm, wir sind jetzt. Äh, den toten Gruppe von mir, haben wir entschärft. Wollen Sollen wir weiter? So, verstanden. Eagle 2, äh, könnt ihr Bravo abholen, wir halten hier die Stellung. Äh, ich bin das ist zwei, Stefan, wo ist oh der ja. Bravo? Bravo und äh, Eagle koordiniert euch. Äh, Eagle 2, Bravo. Ja, hör. Da siehst du, dass der Rennstoß kommt. Hier kommt die Wachse. Jo, ich bin direkt da. Oder? Lead von OPZ. Der davon, die wir auf der Straße, direkt fast unter dir Land am besten links oder geradeaus in der Auf der Wiese. Lead von OPZ. Lead von OPZ Achso, Lead von OPZ Hört, So, bin gelandet Wir meinen, dass wir eine Abfolge von 5 SMS, die sehr vermutlich zum Sprengen von Sprengladungen gedacht waren ähm, Haben Sie in Ihrem Bereich Sprengungen vernommen? Positiv, es waren Sprengladungen in der Nähe von Baggern und anderen Bauequipment Wahrscheinlich waren die für die gedacht ja, das Signal von wo das Handy gesendet hat war wahrscheinlich in Ihrem Norden. Details folgen. Bitte Marschbereitschaft herstellen, wenn Sie nicht noch mit den Minen beschäftigt sein sollten. Negativ, die wurden abgeschlossen. Das Einzige ist, wir sind nur mehr halb mobil, weil ein Heli abgestürzt ist. Ja, so verstanden. Aber no problem. Äh, Bravo wird sich um das Problem kümmern. Wir halten hier die Stellung. Äh, nicht Jo. Wir haben die Mine auf der Straße entschärft, haben sie liegen gelassen und wir sitzen dann im Hubschrauber weiter weitere Anweisungen. So verstanden. Hoffert mal Richtung Norden, schaut ob ihr Ansammlungen von äh, Zivilisten und oder Gegnern seht und halte mich auf Laufenden. So weit verstanden. Priorität hat diese Baustelle natürlicherweise und in unserem Nordwesten. Befindet sich eine Kommunikationszentrale und noch eine Baustelle? Schaut aus. Dort bitte auch absuchen. Waiting. Ja, soweit schon. Bell, eine Frage: Gibt es nähere Informationen, wo diese SMS losgegangen sind? Ah, okay, danke. Bravo. gerade durchgeben. Ist. Haben. Ja, wir haben die Position jetzt eingenommen und gucken gucken. Bravo. Hört. Wir sind abgesessen und begeben uns jetzt auf dieses äh, Stück zu. Nein. So verstanden. Schild 2? Ja, hört. Kannst du es auch holen? Wo soll ich hinkommen? Da wo du auch Alpha geholt, äh, Bravo geholt hast, da ist eine mega fette Baustelle mit einem Wasserturm. Wir warten beim Wasserturm. Okay, ich komm. Wenn du Rauch brauchst, sag ein Wort. Nee, ich sehe den Wasserturm. <lacht> das aber böse Ach schwarz. Naja, ich hab nicht vor, dass ja, direkt los. hinten <lacht> Mm-hmm. <laughs> Oh, du ist ein gutes Stück weg. Ja, da muss ich ihnen was geben, dass sie... Oh, und bergauf auch noch. Oh Gott. So ja, auf die Wolken, soll, lass sie mal laufen. Ja, ich muss mir mal anhören, was sie da so bequatschen. Bravo hier Alpha, wir kommen aus eurem äh, Nordosten. Okay, Südwesten. weg. Nordosten. Nordosten, sorry. Nee, das ist, wirklich ich, versehen. Wie ist der bei euch? Äh, Relativ äh, schlecht. Wir haben einen Mann da, aber wer noch geschossen? Nein. So nicht. Wir beeilen uns. Wir haben zur äh, so Info brav, äh, blau verloren und ein von rot ist da und das heißt nur noch zwei Leute. Haltet durch, ein zweiter Medik kommt. Ah, die klären noch anlassen. Lassen mir, glaube ich ungestört laufen, ist das ist jetzt zu viel. Ja, ich bin schon. Hab okay, ich Wir bemannen mal das Fahrzeug wieder. Nicht? Das ist eine andere Jeep, dann hat er einen Unfall gebaut? haben wir dann nicht weggeräumt. Bravo, haltet durch. Wir brauchen noch circa 1 bis 2 Minuten maximum. Zwei Piloten, bitte bleibt relativ hoch, damit ihr keine Zielscheibe abgibt. Komm. Jo, verstanden. Frage Bravo, ist jemand von euch außerhalb eines Gebäudes? Positiv. Könnt ihr eure Position smoken? Aber es ist auch interessant zu so zusehen, finde ich, Direkt wenn da so viel Position, Bewegung ist. leider nein, ja. äh, aber ich könnte nicht. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Ja. What the hell is that? Ach, ich das ist eine der Bemante! Ich der <lacht> What the hell macht der Typ? Geh rein, du Trottel! Grüß. Nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wir folgen einfach zur so Straße. Oh, fuck Schon mal, uns Schuss, ja, auch gut. Oh. killt, okay. Wo eigentlich? Beim ja, ich habe keine Ahnung, wem der war. Fabian war Teil von Bravo, ja dann war er wahrscheinlich der Verletzte. Oh. Okay, das sind die letzten Truppen, die reingehen. Achtung, watch your fire, wir kommen jetzt in den Compound rein. äh, von OPZ hört Frage, Status mit dem Ursprung des SMS-Signals äh, wir müssen es noch untersuchen wir haben mehrere Schwerverletzte und einen Ausfall ja, danke, zu verstanden So. David, wenn's geht, äh, bitte hilf beim sichern. Ich helfe gerade der Jana. Negativ, das kann Jana alleine. Gibt es irgendwas, wie ich eine Message einblenden kann? Ähm, uh, theoretisch ja. Auf dem mal. Ah Play ja, Radio Message. Ja, auch doof. Return to base, geht mir. Ich will jetzt keine Hinterplatz sehen, die findet man eh nicht. Nee, nee, nee. Ja. Funkspruch, OPZ-Funkspruch. Ja. Wahrscheinlich. Lead von OPZ! Komisch halten. Ach, verdammte Axt, danke. <lacht> Lied von OPZ. Ich habe das Gefühl, dass es heute vom Schwierigkeitsgrad her passt. Mal schauen, was die Spieler sagen. Wo oh, ist Phil? Phil ist glaube ich hm. wieder ab. Doch wieder da. Sein. Ich kann den reinbringen. Oder auch nicht, der läuft jetzt selber rein. David noch da? Ja, nur jetzt wieder. Oh, fucking. Ach Gott, das geht ja nicht Fabi, so. stehst du noch? Lager down. Red ist down, lass ist down. Bis du noch. du noch. David. David, liegt äh, die vorne. Wir haben hier eine Menge von den Dann macht man einen Sammelpunkt. Sammelpunkt. Ach verdammt, <lacht> habe ich wieder zu viel gemacht. Wow! Das Holy shit! Das war ein Spot hey. im Dschungel und das reicht, glaube ich. Ja, Dschungel ist. Uuuuh! Im Dschungel oh, ist böse! Frage, ja, willst du zurück zum Airfield fliegen und Verstärkung aufsammeln? So ja, kann ich machen. Ja, alles klar, ich bleib hier aufs Arm, noch. Microphone activated. Eagles von OPZ Eagles Einer der Soldaten hat bereits äh, per WhatsApp ein Bild geschickt von der Intel information die wir gesucht haben daher bitte Friendlies evakuieren Soldat Wo sind die Heli's? Das wird kein einzigen Heli. Ich hab sonst nix. Vielleicht sind die, die gelandet uns. Dann, dann schmeiß ich drauf hm. Ah, jetzt hör ich mal. 来一下 Okay, sie haben alle